Okay. Guten Tag, wir sind hier heute vom BLB und stellen heute am Tag des offenen Denkmals interessierten Menschen die Technische Hochschule Lembo vor. Ja, die Technische Hochschule OBL in Lembo steht seit 2017 unter Denkmalschutz und der besondere Denkmalwert sieht man hinter uns. Das ist die künstlerische Gestaltung des Foyers. Die bouton wurde gestaltet von dem Künstler Karl Ehlers und die Farbgebung vom Künstler Gerhard Hausmann.